Vor einigen Monaten machten ich und meine Jungs durch die halbe Welt eine Reise. Und jetzt sind wir hier. Neue Stadt, neue Leute, neues Glück. Was wir erlebt haben, vieles. Ich werde als Sheriff beginnen. Richtig, ich bin der Sheriff. Was meine Jungs machen, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, wer das Leben nicht schätzt, er hat es nicht verdient. Und deshalb bauen wir eine Stadt mit vielen Leuten, vielen Häusern, viel Leben und vor allem Wahrheit.